Moin Moin, hier bin ich wieder. Heute sprechen wir über Ressourcen und wie man diese schonen kann. Wie ihr wisst, ohne Holz kein Haus, ohne Strom kein Licht, Licht ist Energie. Mit unseren nachhaltigen Sammelboxen schonen wir die Umwelt. Bis bald, euer Conny.